Ist ein ganz schlimmer. Was ist rot und schlecht oh, oh. für die Zähne? Ein Ziegelstein. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh! Nadine? Ja? Nadine, du, du bist hier? Ja. Aber was ist denn hier passiert? Die Wand ist neu gestrichen, neues Sofa. Was ist denn hier los? Sag mal, Nadine, du bist hier mit... Du, du, du bist vor sieben Jahren gegangen! Ja, und war ein Mädelswochenende! Die Fahrscheine bitte! Wegen Verzögerung im Betriebsablauf wird das Vorzeigen der Fahrkarte wahrscheinlich ausfallen. <lacht> genau.